Herzlich willkommen! Heute geht es um Veränderungen bei den Treffern, die Google Scholar anzeigt. Zafira hat bei ihrer Recherche festgestellt, dass im Gegensatz zu früher die meisten Links in der rechten Spalte tatsächlich zu frei verfügbaren Texten führen. Wow! So viele PDF und andere Möglichkeiten an Texte heranzukommen hat sie bisher noch nie da gehabt. Und sie fragt Xenia, was dahinter stecken könnte und Xenia sagt, oh, hat ein bisschen was mit Corona zu tun. Google Scholar hat im März 2021 dieses Angebot Track and Manage Your Public Access ausgerollt, wie man so sagt. Und das richtet sich an Forschende. Das heißt, wer bei Google Scholar als Autorin gelistet ist, bekommt angezeigt, welche der Artikel, die Google Scholar finden kann, frei verfügbar sind. Google Scholar sucht dafür nach Äquivalenten zu gefördert durch oder gefördert von in den einzelnen Texten und vergleicht das dann mit Institutionen, die bei Google Scholar eben als öffentliche Hand quasi hinterlegt sind und wo dann im Grunde die Publikationen, die dadurch finanziert wurden, auch frei verfügbar sein müssten, weil es ja die öffentlichkeit bereits finanziert hat durch diese förderung das ist an sich eine gute idee aber es gibt forschende die sagen es funktioniert nicht besonders gut also google scholar gibt auch texte als nicht frei verfügbar an die frei verfügbar sind und das andere ist die schlagen tatsächlich allen ernstes vor man solle seine texte dann bei google drive hochladen um sie verfügbar zu machen das ist natürlich unter den Aspekten wissenschaftlichen Arbeitens keine wirklich gute Idee. Man sollte da schon eher seriöse Orte wählen, die solche Dienste anbieten. Aber für dich, die du recherchierst, ist das ja eigentlich egal. Offensichtlich haben ja einige Leute ihre Texte frei verfügbar gemacht. Eben, sagt Zafira. Ich finde es großartig.